Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt B, Beratung und Beschluss über die vierte Änderung des Bebauungsplanes. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat möge den Verordnungsentwurf über die vierte Änderung des Bebauungsplanes 11 bis 13.04 samt erläuterungen Rechtsplan und planlicher Darstellung in seiner Gesamtheit beschließen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen? Ich danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Flächenwidmungsplanänderung 407. A, Beratung und Beschluss über die Einwendungen bzw. Stellungnahmen. Ich äh, darf wieder die Unterlagen zugegangen, ich darf die, wieder die Verlesung der Einwendung verzichten. Äh, der Behandlungsvorschlag. Von der Einwendung 1 von der der Landesregierung der Behandlungsvorschlag keine Berücksichtigung der Einwendung, da die Wärmschutzmaßnahme im Bauverfahren behandelt wird. Wer damit einverstanden ist, der bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen? Danke. Aus dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Die Einwendung 2 von der Baubezirksleitung steirischer Zentralraum, wo es um die Zugang von den Landesstraßen geht, Die Zufahrt von der Landesstraße in den laufenden Abstimmung der Landesstraßenverwaltung der und der Behandlungsvorschriften ist eine Berücksichtigung der Einwendungen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen zustimmen. Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Dankeschön. Einstimmig angenommen. Die dritte Stellungnahme von der Bezirkshauptmannschaft Gazumgebung Forstreferat. Äh, der Behandlungsvorschlag ist die Kenntnisnahme und die Ergänzungen und Erläuterungen und die Stellungnahme des Forstbachpräparats der Bezirkshauptmannschaft einzuarbeiten. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen? Danke, ist auch einstimmig angenommen. Wir kommen zu Punkt B, Beratung und Beschluss über die siebte Änderung des Flächenwidmungsplans. Die Planung wurde gegenüber dem Anhörungsentwurf wie unter A angeführt verändert. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat möge den Verordnungsentwurf über die siebte Änderung des vierten Flächenbildungsplanes samt Räumung und den Plan der Stellung in seiner Gesamtheit beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen? Dankeschön. Auch einstimmig angenommen. Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt 4. Uh, Grundstück 10.20.05 EZ1962 KG die Kochverordnung über die Umleitung eines Unterwegs und Gemeindevermögens in das öffentliche Gut. Dabei geht es um die, um die kleine Straße zwischen Nada und unserem uh, Heizwerk. Und da haben wir in der letzten Sitzung vom 11.3. das bereits beschlossen, wobei unser Bauamt sich im Vorfeld bei der Abteilung erkundigt hat, dieser Beschluss zu fassen ist wie man da hineingeschickt hat und eine andere Abteilung gesagt das ist falsch. Deswegen müssen wir den Beschluss von der letzten Sitzung beheben und müssen ihn heute in anderer Form, die ich Ihnen jetzt lesen werde, vorlesen. es ist in Wirklichkeit ein reiner Formalismus. Ich stelle daher den Antrag der Gemeinderat, möge die neu vorliegende Verordnung, mit der die Umreihung des unbeweglichen Gemeindevermögensgrundstück Nummer 10 20 durch 5, EZ 1962, KG 6342-Lieboch im Ausmaß von 623 Quadratmeter, wenn das öffentliche Gut der Marktgemeinde Lieboch verordnet und dem Gemeindekauf gewidmet wird, beschließen. Gleichzeitig wird der Gemeinderatsbeschluss vom 1. Tagesordnungspunkt 16 aufgenommen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Danke. Einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Übernahme das öffentliche Gut und Widmung für den Gemeingebrauch im Bereich der Föhrengasse. Da haben wir einige Anreinern die Grundstücke abgetreten, sodass wir diese Teilstücke in, die, uh, in das öffentliche Gut übernehmen können. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Föhrngasse ist das jetzt? Föhrengasse, ja. Wenn wir oben war, es, war das bis jetzt so der Da waren Teile noch nicht im öffentlichen Gut. Also Teile. Es geht um Teilstücke. Nicht alle Ja, genau. Ich, ja. ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Übernahme des Grundstücks Nummer 2269 in das öffentliche Gut der Marke, meine GZ e 2508, gemäß Teilungsplan GZ 414315, des Herrn in der Günther Moser beschließen. Die Widmung für den Gemeingebrauch soll lediglich für die Trennstücke 1 und 6 äh, beschlossen werden, da die anderen Trennstücke private Grundstücke zukommen bzw. privat bleiben. Wer damit einverstanden ist, bitte mal zeigen Zustimmung. Danke, Herr Dankeschön. Dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Äh, Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.3.2016. Da geht es jetzt dabei darum, was wir das letzte Mal am 11.3. auch beschlossen haben. Zur Erklärung, das war dieses Stück, Straßenstück, das wir in Schaden gefunden haben, rechts von der Backerstraße, das in der Wiese drin war. Und darum wird den Beschluss gefasst, das umzuwandeln in freies Gemeindevermögen und dann quasi dort wieder in eine Schenkung zuzuführen. Dadurch würden massive Gebühren und so weiter anfallen. Es ist aber jetzt so, dass bei der Ausarbeitung da so die Bronische der Mosa einen Plan gefunden hat aus dem Jahr 1935, wo das wirklich eine Straße war. Und eine Straße einfach also herzugeben, ist um einiges billiger und deswegen müssen wir den Beschluss von der letzten Sitzung wieder beheben und dann ist das für die Gemeinde insgesamt viel günstiger und der einfachere Weg, wenn man es dann mal im 15 Wirtschaftsleitungsgesetz abhandelt. Äh, Gibt es dazu eine Frage? Dann von äh, der Nein, nein, das ist der Tagesordnungspunkt A ist jetzt, dass wir die, die, den Gemeinderatsbeschluss quasi aufheben, aufheben und dass wir das nach 15 abhandeln und das zweite ist, dass wir die Gemeindestraße einfach auflassen. Ja, das ist bürokratisch viel einfacher und auch viel billiger. Uh, ja. Jetzt. Uh, uh, uh, uh. Ich, probiere, ich probiere ziemlich schnell sein. Ich falsch machen. Somit also ich den Antrag, eingereicht werden, bekannt. der A, stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 2016, Tagesordnungspunkt 9, Grundstück Nummer 1828 durch Greicher, G. 1236 Quadratmeter, Auflassung des öffentlichen Umwandlungsfreies Gemeindevermögen beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um Zustimmen. Gegenprobe, Enthaltungen? Danke, ist einstimmig angenommen. Punkt B. Ich stelle den Antrag der Gemeinderatlöge gemäß § 8 Absatz also 3 des Landesstraßenverwaltungsgesetzes, Landesgesetzplatz 154 durch 1964 in der geltenden Fassung die Auflassung des Grundstücks Nummer 1828 durch 3 EZ 50.000 KG 63.251 Vigo im Ausmaß von 1236 Quadratmeter als Straße kann man natürlich das schließen und gleichzeitig die Widmung für den Gemeingebrauch aufheben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltung, das ist, ich, ist auch einstimmig angenommen, danke. Äh, dann ist, ist Punkt C. Durchführung des Planes GZ 4280-16, das ist die Promische Auflösung des Grundstücks Nummer 1828-3 und Zuschreibung zu den Grundstücken Nummer 77 und 89-2. Äh, ich stelle den Antrag, die Auflösung des Grundstücks Nummer 1828 und die Zuschreibung zu den Grundstücken Nummer 77 Schromaer und 89-2 Köstler zu beschließen. Die Anlage wurde aufgelassen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich zeigen. Gegenprobe, Enthaltungen? Danke, ist einstimmig angenommen. Willkommen zum Tagesordnungspunkt 7. Aufstockung der Darlehenssumme für die Kindergartensanierung. Dazu ist anzumerken, dass die Kindergartensanierung schon länger in Planung ist und die Kinder mittlerweile umgesiedelt sind und sich da teilweise eben auch so mhm. Dinge ergeben. Das hat dazu geführt, dass die Dachsanierung eigentlich dessen, was im gestanden ist. Und die Zusage von der Fachabteilung 6 über die Förderung dieses Vorhabens äh, getätigt worden ist. Die sind dann allerdings kurz vor Beginn der Baustelle, also schon mit den also noch einmal Nachschauhalten gekommen. Und es gibt da anscheinend eine neue Verordnung, dass die Quadratmeteranzahl für die Kinder nicht mehr pro Gruppenraum ganz ausreichend ist und im Zuge der Sanierung, das auch durchgeführt werden muss, somit ergeben sich natürlich eine höhere Beitrag von Kosten und deswegen müssen wir die beim Land natürlich noch genehmigen lassen, die Darles Summe von 400 auf 650.000 aufstocken. Gibt es dazu Anmerkungen? Nicht der Fall. Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufsteckung der Darlehenssumme für die Kindergartenserie von 400.000 auf 650.000 zu denselben Bedingungen, Basis 300.000 Euro plus 0,950, Aufschlag der Volksbank Steiermark, beschließen vorbehaltlich der Aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen? Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt A. Da sind einige Arbeiten bis gesetzlich möglich vor dem Vorstand vergeben worden. Der restliche Teil ist heute zu beschließen. Das ist Punkt A. Trockenbau, B. Malearbeiten C. Fliesenleger, D. Schlosser, E. Bodenleder, F. Zimmermeister. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Dann stelle ich den Antrag zu Punkt A. Aufgrund der vorliegenden Prüfberichtes, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Trockenbauer Trockenbauarbeiten an also die Firma GmbH Reichstraße 50, 84, 30, 30 zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von Euro 58.532 für Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um eine der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen? Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen. Punkt B, Malarbeiten. Ich stelle den Antrag aufgrund der vorliegenden Prüfberichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Malarbeiten an die Firma Harald Acht, Schulbuch 0.2, 84,30 Kleiner von der Suche für den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 14.268,12. Exklusive Mehrwertsteuer vergeben werden Bescheid verstanden, das bitte mal Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Danke, ist einstimmig angenommen. Punkt C, Fliesenlege. Ich stelle den Antrag aufgrund des vorliegenden Prüfgerichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Fließlegerarbeiten an die Firma Fliesenreiniger GmbH Bayerstraße 20, der 80-39 zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 15.762 Euro exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte um Die Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Danke, ist einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt B. Schlosser. Ich stelle den Antrag aufgrund des vorliegenden Prüfberichts, möge der Gemeinderat den Auftrag für die Schlosserarbeiten an die Firma Sterners Metallbau GmbH, Bölkermarkterstraße 399, 20 Klagenfurt am Börfersee zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 102.000. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen? Dankeschön. Einstimmig angenommen. E. Bodenleger. Ich stelle den Antrag. Aufgrund der vorliegenden möge der Gemeinderat den Auftrag für die bodenlegarbeit dass die über Sieger GmbH von, der von 1380 Graz zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit der Vergabesumme von 34.795.43 exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer damit einverstanden ist, bitte Zeit mit Zeichen der Zustimmung. Ah, wer damit einverstanden ist, bitte einmal Zeichen der Zustimmung. Okay. Haben wir schon. Gut. F ah, F. Haben wir das vergessen? Ja, nein, bei, war bei der Einwohnung war das. Bei der Einwohnung war das. Okay, gut. Ah, der Punkt F sind die Zimmermeisterarbeiten. Gibt es dazu noch Fragen, wo er nicht jetzt oben war? Okay. Ich stelle den Antrag aufgrund des für den möge der Gemeinderat den Auftrag für die Zimmermeisterarbeit, an die Firma Holzbau führenschuss GmbH Florianistraße 54, 85, 63, Grauntal zu den vorliegenden Angebotsbedingungen mit einer Vergabesumme von 47.581,25 Euro exklusive Mehrwertsteuer vergeben. Wer ja, damit einverstanden ist, bitte ich überzeichnen, da zu dass zustimmen Gegenprobe? Enthaltungen? Danke. Auf diese Anträge einstimmig. Angenommen. Wir kommen somit zum Tagesordnungspunkt. 9. Verwendung des Nutzaufgenutzten Darlehensrahmen der genehmigten Darlehen Hochhausen, und, und die Wochbach-Lusenbach inklusive Grundabläufe für weitere Hochschutzmaßnahmen vorbehaltlich der Aufsichtsbehörden in Genehmigung. Dabei geht es darum, dass wir äh, den Gemeinderatsbeschluss damals für dieses Darlehen ziemlich eng gefasst haben, indem er eben nur für die Wochbach-Lusenbach äh, vorgesehen war, parallel zu dem, dass wir jetzt den darlehen Zurück. Wir haben das letzte Mal beschlossen, die, die Planung der Rückhaltemaßnahmen in die Industriegebiet Westbunden an der Keiner. dafür ist es notwendig, dass wir natürlich, wenn wir das gemeinsame umbilden und die Betriebsansiedlung vorantreiben wollen, auch die Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen. Da die äh, Darlehenssumme jetzt somit nur für das Rückhaltebecken durch die Landeszuschüsse nicht ausgenutzt wird, könnten wir dabei beginnen mit diesem Darlehen zu arbeiten, wenn wir das heute wir äh, so weit öffnen, dass wir sagen, wir können das für weitere Hochwasserschutzmaßnahmen im Gebiet von Lido verwenden. Parallel dazu sage ich aber gleich, dass ich intensive Verhandlungen führe mit den Büros äh, seitiger Schützenhöfer Buchmann, um dort eine zusätzliche finanzielle Unterstützung zu erreichen. Und ich hoffe, dass wir das noch neuen gelingen wird. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Es liegen die Beispiele bei. Also es geht ums Rückhaltebecken wie Bochbach-Lusenbach, da um die die geht es um Industriegebiet West und wir, haben das, wir haben aber auch die, die Bereiche Holzgrabenbach nicht ausgeschlossen. Sollte es sich in irgendeiner Form ausgehen, weil die Berechnungen sagen, es würde sich ausgehen, wie wir angestellt haben. Weil so Weg, ja, genau. Nein, wir dürfen sie und eben nicht, deswegen müssen wir heute den Gemeinderatsbeschluss ändern. Danach geht es aber erst in die Landesregierung und wenn die Landesregierung sagt, dass Darlehen darf auch dafür verwendet werden, dann dürfen wir es verwenden. Also das ist der erste Schritt einmal, dass Die Landesregierung prüft es dann und in ihrer Sommersitzung, die sie hoffentlich erinnert hat, werden sie das beschließen. Vorgespräche dazu habe ich gebührt. Das ich stelle den Antrag der Gemeinderat möge vorbehaltlich der Zustimmung.